So, jetzt geht die Bikerzeit wieder los. Heute nur ein kurzes, <lacht> nur ein kurzes Video. Das, ist das erste Mal, wo ich mit der Maschine dieses Jahr draußen war. Schaut es euch einfach an. Ich befinde mich in der Nähe vom Tatort des Polizistenmörders aus Kusel. Schaut es euch einfach an.